Der Rundfunk Berlin-Brandenburg gibt seinen Vorsitz innerhalb der ARD auf. RBB-Intendantin Schlesinger sagte zur Begründung, die Geschäftsleitung ihres Hauses und sie sähen ihre Hauptaufgabe jetzt darin, zur Aufklärung der Vorwürfe beizutragen. Dabei geht es unter anderem um die Vergabe von Beraterverträgen. Die Intendantinnen und Intendanten der ARD begrüßten die Entscheidung des RBB. Der Westdeutsche Rundfunk übernimmt die laufenden Amtsgeschäfte der ARD bis zum Jahresende.